Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Samstagsvideo. Äh, letzte Woche habt ihr schon gesehen, wie man mit dem Diabolo anfängt und heute zeige ich euch den ersten, einfachsten und wichtigsten Trick überhaupt. Also, wenn ihr das Video von letzter Woche noch nicht gesehen habt, werde ich es euch links oben verlinken und wenn ihr das dann könnt, dann fangt ihr einfach mal an, wie ihr es gelernt habt und dann... Gebt ihr ein bisschen Speed und dann, um noch besser Speed geben zu können, braucht ihr eine Schleife. Wie macht man jetzt eine Schleife rein? Also wenn ihr rechts in der Seid, dreht sich das Diaboloir gegen den Uhrzeigersinn. Wenn ihr mit der rechten Hand Speed gebt. Und wenn ihr links in der Seid, genau andersrum. Wenn ihr jetzt also rechts in der Seid, macht ihr auch mit der rechten Hand eine Schleife rein. Und andersrum genauso, also das Linkshänder mit der linken Hand. Und wie macht man das die Schleife? Man nimmt den rechten Stab und bewegt ihn einmal gegen den Uhrzeigersinn um das Diablo hinten herum. Das heißt, so. Und dann hat man hier ein Schleife drin und kann somit besser Speed geben. Und wenn man dann irgendwelche Tricks macht oder bevor man irgendwelche Tricks macht oder das ganz hoch wirft, muss man die Schleife wieder raus. Das heißt, in die andere Richtung. Also so zeige zeig's jetzt nochmal von den Ihr ich mach die Schläfe rein und wieder raus. Das war's auch schon wieder vom heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gibt den Ganzen eine positive Bewertung. Und dann sehen wir uns am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dann, ciao.